Cybermobbing gibt es leider überall. Dieses Filmquiz ist ein Training, um sich klar dagegen zu wehren und nicht selbst mitzumachen. Man kann es in Schulklassen, Jugendgruppen, Familien oder auch alleine spielen. Dabei hilft ein animiertes Handy durch das Quiz. Zu Beginn kommt ein sechsminütiger Teil des Anti-Cybermobbing-Films Du kannst es stoppen. Die Lösungen und Tipps werden unter anderem von den Schauspielern selbst gegeben. Man kann mit richtigen Antworten sogar Punkte sammeln. So trägt das Quiz zur Prävention von Cybermobbing bei und animiert zu mehr Zivilcourage im Internet. Los geht's!